Ich nehme mir mit, dass andere an ähnlichen Themen arbeiten und der Austausch darüber sehr fruchtbar ist. Ich werde im nächsten Jahr ganz sicher eine Steigerung von Peer-Aktivitäten in den Online-Angeboten ausprobieren.